Spaß auf die Straße hier Fahrrad zu fahren? Ja, ja. ja schick. Äh, genau dafür setzen wir uns ein, dass das möglich ist, äh, auch für Kinder äh, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, beispielsweise auch alleine zur Schule zu fahren mit dem Fahrrad. Ja.